Und ich glaube, dass das eine universelle Erfahrung ist, dass diese Gedanken halt müde machen. Ja. Die machen so eine unnötige Anspannung, was wenn dies, was wenn das und so weiter. Ja. ja. Und, ähm, und führen, führen äh, zu, der, zu so einer Art Spaltung im Bewusstsein, ja? dass es das einfach sich so fragmentiert alles anfühlt. Mhm. Statt dass es ist, äh, ja, die das Bewusstsein als Ganzes, mit all seinen Inhalten. Mhm. Das Gefühl von Einsein geht dann halt einfach sehr in den Hintergrund mit diesen ganzen verschiedenen Gedanken und so weiter. Ja. Und dann gibt es halt ein Gefühl von Unvollständigkeit und von was auch immer, was die Gedanken wieder zum Anlass nehmen, mehr zu denken, wie kommt es, dass ich mich so unvollständig fühle und was brauche ich jetzt und so weiter. Mhm. ist... Unvollständigkeit, da braucht es jetzt eine Menge Planung, um wieder vollständig zu werden. Mhm. So. Statt ja, es fühlt sich halt fragmentiert und unvollständig an, weil äh, so viel ähm, die Aufmerksamkeit so durch die Gedanken läuft. Mhm. Alles, was ich sehe, lädt ein zu einer Geschichte über irgendwas oder so. Mhm. Alles ist eine Einladung fürs Denken. Mhm. Oder ist es alles eine Einladung fürs äh, für das äh, hier und jetzt vollständig sein? Die Vollständigkeit dieses Moments. Hast du nicht irgendwo mal das so beschrieben mit äh, Verwirrung und auf der anderen Seite Liebe oder so? Mhm. So die Worte dazu dann würdest, könntest du das auch irgendwie deinen Kontext bringen? Ja, also ich habe hab dieses Konzept, dass es zwei Kräfte gibt im Leben. Das eine ist Liebe und das andere ist Verwirrung. Mhm. Und dass Verwirrung letztendlich auch ein äh, liebevoller Impuls ist, äh, nur halt verwirrt von was einem gut tut. Also äh, zum Beispiel die äh, Gedanken sind ja nicht wirklich äh, feindselig oder was, sondern die Gedanken sind halt, die möchten halt, dass es uns gut geht, ja? also dass wir uns sicher fühlen, dass wir gut vorbereitet sind für diese Situation, dass uns nichts Blödes passiert und so weiter. Und Gedanken sind sowieso überfürsorgliche Eltern, pass bloß auf, dass du, dass nicht dies und das passiert. Immer schön schauen, wenn du über die Straße gehst, lass dich nicht von jemand anders ansprechen und so weiter, ja? halt dich gerade, mach dies lass das und so weiter. Ja. Mit, mit, dem, ähm, mit einem liebevollen Impuls, mit dem Wunsch, dass es uns gut geht, aber verwirrt, was uns denn gut tut, ja, weil in den Gedanken nicht vorkommt, äh, sei hier und jetzt und äh, vertraue diesem Moment. Ja. Also auch Verwirrung ist in gewisser Weise äh, ein liebevoller, äh, Impuls, Gedanken sind liebevolle Impulse, die halt aber ein bisschen, die nicht so den Überblick haben, was denn jetzt wirklich hilfreich wäre. Mhm. Okay. Und ohne die Gedanken ist einfach halt die, die Liebe zum Jetzt deutlich spürbar. Mhm. Und durch die Gedanken mit ihren Ganzen äh, bereite dich vor und schütze dich vor so und so. Ähm, scheint es oft so, als wäre der Moment, was, äh, wovon man sich schützen müsste. Ja. Oder was so ähm, Banales oder so, dass es, äh, dass es bestenfalls als Vorbereitung für einen besseren Moment dienen könnte. Ja. Also, was ist jetzt los? Nix. Okay, dann denke ich mal über was nach, was los sein könnte. Vorbereitung auf irgendwas oder Nachbereitung von irgendwas mhm. und so weiter. Und ähm, das fühlt sich unvollständig an und dann aus Sicht der Gedanken ist es der Wunsch, uns das zu geben, was uns vollständig machen würde. Das ist ein liebevoller Wunsch nach Vollständigkeit. Nur aus Sicht von Gedanken ist es halt immer etwas, was uns vollständig machen würde. Ja? Wie zum Beispiel ein Marmeladenbrot oder Anerkennung oder oder ähm, Gesundheit oder ein besserer Job oder irgendwas. Netterer Partner. So. Aus Sicht von Gedanken ist das halt einfach die Verwirrung. Äh, alles, was uns, äh, was uns vollständig macht, ist einfach hier und jetzt zu sein.